Alles verpackt, Limelight zugesperrt, alle Ventile zugemacht. Leider geht der Kühlschrank nicht, deswegen wird wahrscheinlich Pablo dann morgen nochmal mit Vincent sprechen, dass er sich das nochmal anschaut. Es sieht gut aus, dass ich den Flug kriege und jetzt bringt Pablo mich zum Flughafen. Ich werde zwei Nächte auf der Lupina übernachten. Schönen Dank Pia und Köbi dafür. Nico wird mir die zwei Tage Gesellschaft leisten. Ich habe jetzt eine Nacht auf der Lupina geschlafen. Oh. Ich bin sehr gut eingeschlafen, aber ab halb fünf war für mich die Nacht schon wieder zu Ende. Und es ist hier richtig super Wetter. Es regnet schon seit 20 Stunden. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. So muss man hier rumlaufen auf Tahiti. Mal gucken, was ich jetzt den Tag über noch mache. Morgen früh um 7.40 Uhr geht mein Flieger. Über Los Angeles, Paris, Hannover. Auf dem Markt in Papete. Aber es ist schon der Wahnsinn hier. Also hier kostet so eine kleine Schale Bananen hier 2 Euro. Wahnsinn. Eine der großen Pampelmusen. 2 Euro. Woanders Christus hinterhergeschmissen. Und hier kostet das richtig Geld. Hier bin ich bei Notre Dame. In Papete. Auch nicht so schön, wie die in Paris mal war. Aber auch Notre Dame. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Seit 24 Stunden hat das hier geschüttet. Also, da mag man auch nicht hier auf Tahiti sein. Und das ist ja jetzt die erste Großstadt nach vier Monaten. Und äh, es ist ein Verkehr hier und Menschen und Autos, ein Lärm. Äh, ich muss sagen, das brauche ich nicht. Ja, wir müssen aber hier nochmal her, wenn wir wieder zurückfliegen. Dann werden wir uns noch mal einen Tag hier Tahiti anschauen, aber ich glaube, ansonsten kommen wir hier nicht her. Und hier in dem Hafen, da kommt sämtliche Ware an, die dann von hier aus in ganz Französisch-Polynesien mit kleineren Schiffen verteilt wird. Vorne, das ist die Marina, direkt im Zentrum. Aber, so wie man das schon sieht, die Schiffe wackeln ganz schön hin und her. Es ist ziemlich unruhig hier drin. Meine Rundreise über Tahiti. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich eine Rundreise mache. Aber die Geschichte ist so. Als ich heute Morgen um 7 Uhr am Flughafen angekommen bin, habe ich die Nachricht erhalten, dass der Flug gecancelt ist. Jetzt geht der nächste Flug erst heute Abend 22.40 Uhr und bis dahin vertreibe ich meine Zeit mit einer Rundreise über Tahiti. Erste Station, hier der Leuchtturm von 1867. Ich glaube der einzige Leuchtturm hier auf Tahiti. Da sieht man sehr schön das Außenriff und da im Hintergrund Borea. Und links liegt die Hauptstadt Papete. Und das ist Tahiti. Der nächste Spot. Ein riesiger Wasserfall. Und da es ja so schön regnet, ist da auch richtig viel Wasser drin. Jo, das ist ja mein Wasserfall. So! Der Wasserfall stürzt hier 100 Meter in die Tiefe, heißt Hawaii. Und das ist äh, der Name der Tochter des Chiefs der Region hier. Und weil seine Tochter so wunderschön war, hat er ihr jeglichen Kontakt mit Männern verboten. Eines Tages ist sie hergegangen, um Blumen zu pflücken und hat einen jungen Mann getroffen. Als ihre Guides das äh, gemerkt haben, haben sie ihn umgebracht. Dann ist ihre Mutter krank geworden und der Vater schickte sie her, um heilende Pflanzen zu pflücken und traf wieder einen jungen Menschen. Und diese beiden sind dann geflohen hinter diesem Wasserfall und man sagt, dass manchmal bei Vollmond hier hinter dem Wasser zwei phosphorizierende Figuren zu sehen seien. Und das sind diese beiden. befinde mich jetzt auf Tahiti. Das ist die kleine Halbinsel von Tahiti und da gegenüber, das ist die große Insel Tahiti Nui. Ja, leider kann man überhaupt nichts sehen, weil das alles im Dunst liegt. Und von da hinten komme ich, also so rum komme ich und hier unten bin ich an ganz vielen Weiden mit Rindern vorbeigefahren und auch an Gemüsefarmen. Da hinten sieht man ganz schön die vorgelagerten Riffe. Das muss herrlich sein, wenn die Sonne scheint. Hier sieht man super die Felder, wo die verschiedenen Sachen angebaut werden. Der ja, Laponika ist zum Beispiel weiß. Litschi ist äh, lila. Oh, das wächst hier alles. Das ist jetzt der Blick auf Tahiti Und da unten erfahre ich jetzt noch hin. Da soll es die besten Surfwellen geben hier in Französisch-Polynesien. Ach, ist das schade, dass heute so ein Mistwetter ist. Weil der Blick hier muss spektakulär sein. Ich bin in Upo, der absolute Surfspot hier. Und hier ist echt die Sau los. Man kriegt ja keinen Parkplatz mehr. Und die richtigen Surfer, die sind da draußen, da werden die mit dem Jetski hingebracht und surfen dann in den Wellen. besuchen die hier so auf dem weg lag das ist ja auch cool Das ist die Küstenstraße, die sich einmal um Tahiti schlängelt und da hinten brechen sich wieder riesige Wellen am Außenriff. nachdem ich jetzt die 16 Stunden Wartezeit hier auf Tahiti gut genutzt habe, einmal um die Insel gefahren, sieht es jetzt so aus, als ob der Flieger tatsächlich geht. Boarding ist aufgerufen. 22.40 Uhr geht es dann hoffentlich los nach Los Angeles. Zwei Stunden Aufenthalt und weiter nach Paris. Die Entfernung nach Los Angeles sind 6.735 Kilometer und wir brauchen 7 Stunden 55. Ich bin in LA und ich muss sagen, was eine Show. Wir steigen in den gleichen Flieger wieder ein. Wir mussten raus, Passkontrolle, Gesichtsscan, alle Finger wurden abgescannt. Mindestens fünf Passkontrollen, acht bordcard Anschließend wieder in die Schlange anstellen, um das Gepäck nochmal zu kontrollieren. Alles ausziehen, wieder Passkontrolle. Und jetzt bin ich an dem gleichen Gate, an dem ich vorhin ausgestiegen bin, nur eineinhalb Stunden später. So kann man die Leute beschäftigen? Die haben alle eine Klatsche. Entschuldigung. Von Los Angeles nach Paris sind es 9361 Kilometer und wir werden 10 Stunden fliegen. 42 Stunden bin ich jetzt hier angekommen in Salzgitter. Das, das ist äh, die Hölle. Und hier ist gleich richtig große Gesellschaft.